Gut, äh, liebe Mitglieder des Raumzeitlabor, ähm, zunächst einmal möchte ich mich denjenigen, die es noch nicht wissen, vorstellen. Mein Name ist äh, Pascal Messmer und ich studiere Konferenzdolmetschen mit den Arbeitssprachen Japanisch und Englisch sowie natürlich meiner Muttersprache Deutsch. Und ich sehe meine Präsentation, kriege gerade einen Schluck auf, ähm, in Heidelberg, an der Universität Heidelberg am Institut für Übersetzen und Dolmetschen, kurz IUD. Das ist dieses hässliche Gebäude. Naja, also. <lacht> es ist zumindest nicht spannend, sagen wir es so. <lacht> Deswegen gehen wir auch gleich weiter. Ähm, und ich möchte euch an dieser Stelle kurz den Studien Studiengang Konferenzdolmetschen am IUD vorstellen. Ich werde dabei, wie ihr bereits seht, vom Studiengang vom Institut für Übersetzende Dolmetschen in Heidelberg ausgehen. Möchte dann einmal über, übersetzen und dolmetschen, zwei Begriffe, die leicht zu verwechseln sind, gegeneinander abgrenzen. Möchte auf die Arten, die sogenannten Modi des Dolmetschen eingehen und dann der Grund, warum ich überhaupt hier bin und euch hier mit meinem Vortrag langweile, nämlich meine Terminologiearbeit. Dieser Vortrag ist eigentlich auf fünf bis zehn Minuten ähm, ausgelegt. Allerdings kann es sein, dass ich mit die meisten Dolmetscher früher oder später bereits an Logerö und oder Tachyphasie leider. Sollte, sollte das sein, dann ähm, ge gebe ich euch die Genehmigung hiermit mit, leichten Gegenständen nach mir zu werfen, wenn ich zu lang brauchen sollte oder zu schnell sprechen. Der Studiengang Konferenzdolmetschen am IOD in Heidelberg steht hier ganz unten in der List, unter der Liste aller anderen Studiengänge, die an unserem Institut angeboten werden. Rechts daneben seht ihr die acht Sprachen, die bei uns angeboten werden. Diese Sprachen werden tatsächlich alle im Studiengang Konferenzdolmetschen angeboten, in den anderen Studiengängen jeweils nur ein Teil dieser Sprachen. Und dazu muss man sagen, meine Arbeitssprache Japanisch in der Kombination mit Deutsch. Dieser Studiengang als Konferenzdolmetschen ist weltweit einzigartig. Und Im Übrigen kann man zu dem Institut noch kurz sagen, dass es schon bereits seit den 60er Jahren Konferenzdolmetscher ausbildet und dass ein Großteil der Konferenzdolmetscher, die fest bei der EU angestellt sind, bei uns ausgebildet werden. Nun möchte ich auf ein kleines Ärgernis eingehen, das wir Dolmetscher immer haben. Die Begriffe übersetzen und dolmetschen werden von Laien oft einfach durcheinander geworfen. Ich meine, ihr kennt das garantiert auch, dass Laien wie ich irgendwelche technischen Details durcheinander schmeißen und ihr müsst dann irgendwie herauslesen, was ich vielleicht meinen könnte. Ähm, bei uns ist es eher, ein bisschen eher so unsere Kleinlichkeit, wenn man dann uns dann jemand als simultanübersetzer bezeichnet oder wenn jemand zu uns sagt, ja übersetzt doch mal. Ähm, es gibt einen Unterschied in der fachsprache zwischen Übersetzen und Dolmetschen, der ganz einfach gesagt, Übersetzen ist normalerweise eine schriftliche Tätigkeit, Dolmetschen eine mündliche. Dementsprechend ist das Ergebnis einer Übersetzung normalerweise dauerhaft verfügbar, kann beliebig oft überarbeitet werden. Ein Übersetzer kann seine Lexika verwenden, um Dinge nachzuschlagen, wenn er sich nicht sicher ist mit einem Begriff. Wir dagegen wir Dolmetscher, unser Produkt ist ein Ad-Hoc-Produkt, was wir sagen, kann nicht mehr ungesagt gemacht werden. Wenn wir es ganz schlimm machen, könnten wir auch Kriege auslösen mit dem, was wir sagen. Das heißt, wir müssen manchmal sehr vorsichtig sein. Und da wir auch nicht in der Lage sind, ad hoc Begriffe nachzuschlagen, oder wobei ich damit ein bisschen lüge, weil es auch sogenannte simultanfähige Datenbanksysteme gibt, mit denen man während des Dolmetschens einen Teil der Fachbegriffe nachschlagen kann, dieser allerdings wie gesagt nur ein Teil für jeden zehnten Fachbegriff. Deswegen müssen wir uns vor jedem Einsatz gründlich vorbereiten, was meistens im Widerspruch zu der begrenzten Zeit, die wir dafür haben, steht. Hier habe ich noch einige Theorien aus der Übersetzungswissenschaft aufgelistet, Sie möchte ich jetzt überspringen, weil das eigentlich eher uninteressant ist. Es sieht nur gut auf der Folie aus. Modi des Dolmetschens. Dolmetschen ist nicht gleich Dolmetschen. Was ihr garantiert schon einmal gehört habt, ist der Begriff Simultan Dolmetschen. Das meint das Dolmetschen mit einer Simultananlage, sprich der Dolmetscher sitzt in einer Kabine, hört den Redner, der in ein Mikrofon spricht, und gibt das Ganze in die überträgt das Ganze in die andere Sprache, spricht dabei ebenfalls ein Mikrofon und bei einem getrennten Kanal wird das Ganze in das Ohr des Zuhörers geleitet. Es heißt zwar simultan Dolmetschen, aber Gleichzeitigkeit gibt es natürlich nicht, zumindest keine absolute. Wir müssen schon gehört haben, was wir sagen. Deswegen ist immer ein kleiner Zeitunterschied, das kann sich um Sekunden, das kann sich um Bruchteile von Sekunden gibt, handeln, gibt. Und da wir hier natürlich unter Zeitdruck stehen, müssen wir verschiedenste... Aktive Strategien anwenden, um mit dem Input umzugehen und daraus einen brauchbaren Output zu machen. Das heißt, wir transkodieren nicht nur. Transkodieren würde, das geht zum Beispiel zwischen dem Englischen und dem Deutschen sehr, teilweise sehr gut, würde einfach bedeuten, dass wir das ganze Wort für Wort übertragen. Das machen wir allerdings nur in den seltensten Fällen, meistens dann, wenn wir entweder fachsprachlich, fachsprachlich nicht mehr mitkommen und nur noch einzelne Fachworte übertragen können oder dann wenn wir sozusagen ähm, ja, vom Verständnis her überfordert sind. Das kommt vor, sollte nicht idealerweise. Da die Anfragen immer kurzfristiger kommen, kommt es leider doch vor. Nein, wir verwenden Strategien, die übrigens von der Dolmetschwissenschaftlerin Silvia, äh, Silvia Kalina äh, formuliert wurden, wie zum Beispiel antizipieren. Das heißt gehören einen Teil eines Satzes und wissen bereits, was der Redner am Ende des Satzes höchstwahrscheinlich sagen wird, sagen es einfach. Das, ein einfaches Beispiel dafür wäre, wenn ein Redner zu Beginn einer Rede sagt: "Ich möchte Sie", oder, dann wissen wir normalerweise, dass er sagen wird: "Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Veranstaltung." Und diese paar Sekunden, diese paar Worte, können wir uns sparen, müssen wir nicht mehr hören. Wir wissen, was der Redner sagen wird. Das kann noch viel weitergehen. gehen. Des Weiteren segmentieren wir, das heißt, wenn wir einen langen, verworrenen Satz haben, wie ihn die deutschen Redner manchmal lieben, dann zerlegen wir das Ganze, machen das sozusagen in mundgerechte Happen. Wir transformieren auch, das heißt, wir sagen das Gemeinte in anderer Form. Wir kleben nicht am Wort, wir versuchen die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kommunikationspartnern zu ermöglichen. Das ist nur ein Teil der Strategien, die wir anwenden. Es gibt noch weitere, aber ich wollte nur exemplarisch ein paar vorstellen. Es sind weitere Modi des Dolmetschen. Konsekutiv Dolmetschen ist stärker zeitversetzt, ist eigentlich älter als das Simultan Dolmetschen und bedeutet so viel, wie dass der Dolmetscher den Redner erst ein Stück weit, normalerweise nur ein paar Minuten, teilweise bis zu zehn Minuten, zuhört, das Ganze mitnotiert und dann zeitversetzt in der anderen Sprache wiedergibt. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass die Notiz des Dolmetschers nichts mit Stenografie zu tun hat. Das ist eine bloße Gedächtnisstütze. Wir verwenden dafür verschiedenste Krakeleien, Zeichen, natürlich auch Abkürzungen. Und im Endeffekt ist das immer sehr individuell und ein Dolmetscher kann nur seine eigene Notiz lesen. Meistens auch nur bis zu ein paar Tage nach dem Einsatz, länger wahrscheinlich nicht. Ich zeige euch nachher ein Beispiel von meiner Notiz. Daneben gibt es Begriffe wie Community-Dolmetschen, das ist ein sehr schwammiger Begriff, der verwendet wird für Menschen, die zum Beispiel Minoritäten im Alltag unterstützen. Oft sind es auch Angehörige der Familie, die zum Beispiel im Krankenhaus der Oma, die kein Deutsch spricht, helfen, mit dem Arzt zu kommunizieren oder Ähnliches. Es gibt aber auch professionelle Community-Dolmetscher, wie gesagt, der Begriff ist sehr vage und von manchen Dolmetschwissenschaftlern auch umstritten. Natürlich gibt es auch Gebärdensprachdolmetschen, das kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Dazu kann ich allerdings nicht viel sagen, ich habe es nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Und dann gibt es das sogenannte Relay. Relay ist eine Subform des Simultandolmetschens. Es funktioniert sozusagen wie stille Post. Angenommen, wir haben drei Konferenzsprachen. Nehmen wir als Beispiel einmal Japanisch, Deutsch und Französisch. Wir haben einen japanischen Redner. Ich höre diesem japanischen Redner zu und bringe das Ganze ins Deutsche. Nun haben wir aber zum Beispiel noch französischsprachige Zuhörer, die kein Deutsch sprechen. Die wollen aber auch wissen, was der Redner sagt. In dem Fall wird dann meine Verdolmetschung an eine französische Kabine weitergegeben. Äh, äh, unter der Annahme, dass die Pivot-Sprache, äh, Pivot also die Sprache, die die Kabinen gemeinsam nutzen, Deutsch ist, hört nur die französische Kabine meine deutsche Verdolmetschung und bringt das Ganze zu sich ins Französische. Das birgt natürlich einige Risiken, aber es ist für den Kunden sehr, sehr viel günstiger als für jede Sprachkombination, die notwendig werden könnte, auf einer, auf einer Konferenz mit mehr als zehn Sprachen eigene Dolmetscher anzustellen. Jetzt zum Begriff des Konferenzdolmetschers, denn was ich studiere, ist Konferenzdolmetschen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Arten von Dolmetschen. community dolmetscher habe ich bereits angesprochen. Ein Konferenzdolmetscher ist... Vereinfacht gesagt, ein Dolmetscher, der auch simultan Simultandolmetschen anbietet. Normalerweise bieten wir Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen, unter Umständen auch Flüsterdolmetschen an. Flüsterdolmetschen hatte ich noch äh, vergessen. Flüsterdolmetschen ist im Endeffekt wie Simultandolmetschen, nur ohne Anlage. Das heißt, man hat nur wenige Zuhörer, sitzt normalerweise ein kleines Stückchen versetzt hinter dem Zuhörer hört dem Redner zu und flüstert dem Zuhörer eben das Ganze ins Ohr. Das ist, ähm, wie gesagt, wie sind die Dolmetschen, allerdings noch erheblich belastender. Konferenzdolmetscher arbeiten meistens freiberuflich heutzutage. Es gibt allerdings auch festangestellte Konferenzdolmetscher, zum Beispiel bei der EU gibt es sehr viele, bei den staatlichen Sprachendiensten, bei der UN, bei internationalen Organisationen allgemein. Und einige Worte zur Arbeitsweise eines Konferenzdolmetschers. Wie ich bereits angedeutet habe, Vorbereitung ist das A und O. Ein Dolmetscher muss in der Lage sein, in kürzester Zeit sich fachlich und terminologisch so weit auf die Höhe des Redners zu bringen, dass er das Ganze zumindest ansatzweise nachvollziehen. Und richtig in die andere Sprache bringen kann. Das kann eine ziemliche Herausforderung sein, vor allem wenn Anfragen kurzfristig kommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man mit dem Kunden Kontakt aufnimmt und möglichst früh, äh, möglichst viel Information erfragt und auch erhält. Das ist natürlich manchmal problematisch, von wegen, ähm, ja diese Information ist vertraulich. Ich kann sehr also Stelle nur sagen, vertraut eurem Dolmetscher, ist es besser für die für den Erfolg eurer Veranstaltung, wenn ihr e mehr informationen gibt. Und wir sind auch an einen Ethos gebunden, der besagt, dass wir vertrauliche Informationen nicht an Dritte weitergeben. Wichtig ist noch, dass Konferenzdolmetscher grundsätzlich, zumindest beim Simultandolmetschen, grundsätzlich im Team arbeiten. Das hat auch seine Gründe. Es ist nicht nur so, dass das die Qualität der Verdolmetschung sicherstellt, weil es nun einmal eine sehr belastende Arbeit ist, sondern es hat auch gesundheitliche Gründe. Medizinische Studien haben nämlich bewiesen, dass wenn man regelmäßig länger als eine Dreiviertelstunde, eine Stunde am Stück äh, simultan dolmetscht, dass das zu Gehirnschäden führen kann, dass es zu Unterversorgung des Gehirns mit Nährstoffen kommen kann. Das sieht man ähm, semiprofessionellen oder unprofessionellen Dolmetschern manchmal sogar schon am Gesicht an. Ja, und wie bereits erwähnt, lernen wir im Studiengang auch Notizentechnik. Es gibt hier verschiedene Ansätze, schriftbasierte oder ähm, symbolbasierte Ansätze. In Heidelberg wird vor allem ein symbolbasierter Ansatz gelehrt, aber im Endeffekt hat jeder Dolmetscher seine individuelle Art zu notieren. Noch ein paar Bilder. Das hier ist eine Kabine aus dem ied also es ist nicht das Allerneueste, nicht das Allerbeste, aber das ist, sind die Geräte, an denen wir lernen. Ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen, besonders spannend ist es wahrscheinlich nicht. Und ja, das ist eine Notiz von mir. Sehr schön. Ja, das ist, äh, das ist der Anfang einer Rede von Angela Merkel. Ja, doch. Ja. Sie das vorlesen ähm, Ich kann versuchen, etwas daraus zu machen, wie ich, wenn ich äh, dolmetschen würde, ich erinnere mich noch grob. Ähm, ja. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein und möchte Sie ganz herzlich in Berlin willkommen heißen. Ich freue mich besonders, dass so viele junge Menschen heute hier sich versammelt haben, aus ganz Europa, um des Jahres 1914 zu gedenken. <lacht> äh. <lacht> also, ich dachte, ja das Verlinie aber dann kam halt auch direkt das nächste Wort mit B. <lacht> Krass. Hm, hast du das jetzt sozusagen die Notizen mehr zum Üben gemacht, wie da jetzt? Oder ähm, ja, die sind, das, das, das sind Übungsnotizen, beziehungsweise ich hatte keine Originalnotizen mehr, ich habe gestern einfach noch mal kurz in eine Rede reingehört und ein Stück mitnotiert, damit ich das hier in die Präsentation machen kann. Schaut sie dann da zum Üben irgendwelche Reden an, die du im Internet findest oder im Fernsehen liebst Zum Beispiel, ihr. ja, das kann man, also da wir im Zeitalter von YouTube etc. leben, gibt es sehr viel Material, mit dem wir arbeiten können. Das einzige Problem ist, dass es nicht so leicht ist, an japanisches Material zu kommen, Einfach, weil es ähm, nicht, nicht so viele Aufnahmen von japanischen Rednern im Internet gibt. Das Japanische ist eher eine Schriftkultur. Mhm. Gut. Und jetzt der Grund, warum ich hier bei euch bin. Terminologiearbeit ist, ein ist äh, zum einen der Begriff dafür, für die terminologische Vorbereitung, zum anderen der Begriff für das, was ich mit meiner, in meiner Masterarbeit tun möchte wie ich hier unten geschrieben habe, eine erweiterte, idealisierte Form der Vorbereitung auf einen Dornmetz-Einsatz. Sprich, ich persönlich möchte mich jetzt mit 3D-Druckern auseinandersetzen, sowohl mit Heimverfahren als auch mit industriellen Verfahren, Fachbegriffe in den Sprachen Deutsch, Japanisch und Englisch sammeln, das Ganze sortieren, aufbereiten, mit Erklärungen versehen, Sortieren muss man sozusagen thematisch sortieren, also in sogenannte Nester sortieren. Das ist in etwa die Vorgehensweise, die wir in der terminologischen Vorbereitung auf einen Dolmetscheinsatz einsatz haben. Das Ganze ist natürlich eine idealisierte, erweiterte Form. Im Normalfall haben wir nicht so viel Zeit, um das Ganze so sehr im Detail zu machen, wie das in so einer Masterarbeit gemacht wird. Man muss dazu sagen, wir haben in meinem Studiengang die Wahl, entweder eine dolmetschwissenschaftliche Arbeit zu verfassen, also sich theoretisch mit dem Dolmetschen zu beschäftigen. Das wird dann so eine 30-Seiten-Arbeit oder eine Terminologiearbeit zu machen, was die sich die meisten machen. Das wird tendenziell eher eine 300-Seiten-Arbeit. Macht aber mehr Spaß, meiner Meinung nach. An dieser Stelle möchte ich euch nun allen für eure Aufmerksamkeit danken. Noch einmal sagen, ich freue mich sehr hier so viele interessante Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich mit dem einen oder anderen in Kontakt bleiben kann, der mir dann hoffentlich ein bisschen unter die Arme greifen kann, wenn ich, wenn ich Probleme im Verständnis für meine Masterarbeit habe. Ich, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, wenn ihr Fragen habt, stehe ich natürlich offen. Ja. ja. Erzähl mal ein, ein Beispiel aus der Praxis, zum Beispiel dein peinlichster Übersetzungsfehler. <lacht> mein peinlichster Übersetzungsfehler. Ähm, also was mir jetzt da spontan einfällt. Ähm, Im letzten äh, Sommer habe ich für einen Sportjugendaustausch gedolmetscht mit japanischen Jugendlichen. Und da war ein japanisches Mädchen dabei, die hat mit einer sehr leisen Stimme immer gesprochen. Ähm, da stand ich auf der Bühne, mit, äh, vor, vorne saß der Bürgermeister des Ortes und die ganze Stadtratsriege und so weiter. Und dann wurde, wurden den Jugendlichen Fragen gestellt auf der Bühne. Dann, dann kam die Frage an, an dieses Mädchen, ja, was hat dir denn an Deutschland am besten gefallen? Sie hat so etwas gesagt, ja, wie ich mit meiner Gastfamilie nach Frankfurt gefahren bin. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich das Wort für Trampolin gehört. Und habe irgendwas Trampolin springen erzählt und musste mich dann sehr peinlich berichtigen. Das kann sie ja gar nicht gemerkt Was ist die äh, berühmteste Persönlichkeit, für die du schon übersetzt hast? Ich persönlich, ähm, die berühmteste Persönlichkeit, äh, äh, äh, das wird sich so auf Bürgermeister-Ebene <lacht> bewegen. Also, äh, ja Der Bürgermeister vom Ostbach-Baden, der Bürgermeister von Heidelberg. Mehr, äh, wie gesagt, ich bin noch in der Ausbildung. Ja. ja. Das ist ja ein absolut krisensicherer Job. Also, es sei denn, es entdeckt jemand den Babelfisch oder, äh, oder <lacht> den was für Voraussetzungen hast du denn sprachlich, um diesen, um, um, um diesen Job zu machen? also äh, Du musst ja im Prinzip perfekt zwei Sprachen lernen, also jetzt mal Englisch, mhm. so, dass du, dass du in also es geht dann auch darum, dass es in beide Richtungen Deutsch äh, ja, ja. ne? und äh, bei Japanisch, da habe ich dann auch irgendwie so einen Zucken, weil das ist ja nicht ganz unkomplex. Ja, es ist Fremdartig, sagen wir es so. Ähm, ich persönlich habe äh, jetzt, bin jetzt im sechsten, na ja, gut, ich lerne seit sechseinhalb Jahren japanisch ungefähr, habe zwei Jahre in Japan verbracht. Ähm, was ich vor kurzem gelesen habe auf einer Seite, die Leuten den Beruf des Dolmetschers näher bringen will, ist, dass man sagt, wenn man in der Lage ist, komfortabel in beiden Sprachen ein Gespräch über aktuelle politische Tagesthemen zu führen, dann hat man die Grundvoraussetzungen. Ja, wobei ich sagen muss, ich angefangen habe mit diesem Studiengang, hatte ich diese Grundvoraussetzungen noch nicht und ich habe mich halt ein bisschen hochgearbeitet. Also, so, so weit, dass ich sagen könnte, fließend, Deutsch, Englisch, Japanisch. Ich ähm, habe mal ein klein bisschen Koreanisch gelernt, aber das ist alles wieder weg. Ähm, und im Moment lerne ich Türkisch. Hier, man hat nicht verkehrt. <lacht> ja, allgemein in Deutschland nicht verkehrt. Und ist auch eine schöne Sprache. ist man da irgendwie rechtlich gebunden, sage ich mal, also ich meine, wie du ja so schön gesagt hast, wenn du mit, sagen wir mal, äh, höheren politischen Tieren ähm, dann eine, eine Dolmetschung machst, äh, dann kannst du ja, <lacht> also dann hast du ja sozusagen das Ruder mit in der Hand. Rechtlich gebunden, also meinst du sozusagen, ob man verantwortlich ist? Ja. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es üblicherweise so, dass man als Dolmetscher einen Dienstvertrag abschließt und kein Werkvertrag, mhm. sprich man ist nicht äh, verantwortlich für die Qualität dessen, was man liefert, sondern nur dafür, dass man etwas liefert. Okay. Ähm, die Verantwortung zeigt sich, die Verantwortlichkeit zeigt sich eher für den Dolmetscher an anderen Stelle, Wenn er einmal so etwas getan hat, dann könnte es sehr schwer sein, erneut Arbeit zu finden. <lacht> ich meine so wie der Gebärdendolmetscher. <lacht> ja, das da so, so das, das war auch oder? ziemlich viral bei uns. Das ja. ganz, <lacht> Könnte, könnte es für dich ein, ein ethisches Problem geben. Das heißt, wenn jetzt jemand was sagt, mit dem du in grundsätzlich absolut nicht einverstanden bist, würdest du es entschärfen oder modifizieren, so dass es dem, dem anderen... Äh, also würdest, würdest du in so eine Übersetzung eingreifen? Das also ist eine ich schwierige denk, Frage. Das ist eine schwierige, das ist eine schwierige Frage, <lacht> darüber habe ich auch schon mit anderen diskutiert. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass Dolmetscher in ihrer Natur so sind, dass sie Dinge leicht entschärfen. Es mhm. ähm, ist, ist einfach weniger riskant, als Dinge noch zuzuspitzen. Und deswegen <lacht> gewöhnen wir uns das an. Ähm, eine ethische Frage. Die Sache ist, die, die Sache ist immer die, in, in welcher Situation man eben persönlich ist. Mhm. Normalerweise ist man von jemanden, wird man von jemandem bezahlt, zu dolmetschen, möchte diese Person dann eben zufriedenstellen, sodass man wieder genommen wird. Und in dem Fall, also wenn ich, mit, wenn ich mit eine andere politische Meinung habe, zum Beispiel, da, da, kann ich nicht, da kann ich nicht viel machen, ich muss das sagen, was die Person sagt. Ich bin ja auch nicht für den Inhalt verantwortlich, sondern nur da, dafür, dass die Kommunikation zwischen den beiden Personen ähm, steht, sozusagen. Mir würde jetzt persönlich kein Fall einfallen, in dem ich damit, damit brechen würde, mit, dem, mit diesem neutralen Stand sozusagen aber es ist mit Sicherheit möglich, eine Situation zu konstruieren, in, in, in der ich gezwungen wäre, ähm, aus der Rolle zu treten. Ja. Also, was hat man da so im Studienplan für Fächer? Fächer? Also, ich meine, mhm. ja. Also, das, das Kern sind, der Kern sind natürlich die Dolmetschübungen, das sind dann so Kurse wie ähm, Simultan Deutsch-Japanisch, Simultan Japanisch-Deutsch, Simultan Englisch-Deutsch, Konsekutiv Englisch-Deutsch und so weiter. Das sind dann immer anderthalbständige Übungen, in denen wir mit Aufnahmen oder mit dem, was der Dozent vorliest, arbeiten und das tatsächlich dolmetschen. Ähm, darüber hinaus gibt es noch theoretische äh, Fächer, Seminare und was halt an der Uni so zu erwarten ist, das spielt aber eher eine marginale Rolle. Gut Und ganz zentral im Studiengang Konferenz der am IÖD ist dabei noch die Montagskonferenz. Das ist ein in das Studium integriertes Praktikum. Das ist tatsächlich so, dass während des Semesters einmal pro Woche eine kleine Konferenz organisiert wird mit Rednern, die aus verschiedenen Bereichen kommen, über verschiedene Themen sprechen und wir sind eben angehalten, das einfach aus der Kabine zu Dolmetschen. Es kommen auch Zuhörer und es geht einfach darum, die Dolmetscher an die reale Situation zu gewöhnen. Das machen wir im zweiten und dritten Semester jeweils. Wir können ja eigentlich auch unsere Videos mit einer zweiten Tonspur ausstatten. Vielleicht den japanischen Markt erobern. Ein Stand der Weg zur Vielen Dank für den Vortrag. Ja, gerne.